Hallo, wir schauen uns heute mal Remix OS an und zwar im Gastmodus. Basiert auf Android X86 ist gerade eben erst äh, so rausgekommen und äh, deshalb sind Fehler noch vorprogrammiert. Das äh, seht ihr zum Beispiel hier. Äh, der vierte PC, an dem ich es ausprobiere gerade. Ne? Ich bin froh, dass ich es überhaupt an einem Mal zum Laufen gekriegt habe, das ist ein... Intel Core i7, ihr habt gerade gesehen, da hat er sich das Bild von meinem letzten Booten noch gemerkt gehabt, kommt normalerweise nicht, ne? also der, was man schon mal als Mangel aufschreiben kann, der löscht den Inhalt der Grafikkarte nicht, falls er mal abschmiert, ne? wenn man dann wieder bootet, sieht man den noch, also für die NSA, kleiner Tipp, nochmal booten, geht war. Also Remix OS heißt das Ding jetzt, Android x86, ein Android System auf einem normalen PC, Angeschlossen ein Touchscreen-Monitor. Bin froh, wie gesagt, dass ich überhaupt die Brocken zum Laufen gekriegt habe. Interessant bei der Geschichte ist, dass man mehrere Fenster nebeneinander haben kann. Apropos Fenster, vielleicht die Kamera so ein bisschen mehr zentrieren. Gut, das kann man es halbwegs erkennen, ich hoffe schon. Remix OS, gestern erst offiziell veröffentlicht worden, war glaube ich sonst nur auf bestimmten endgeräten zu haben schon fertig zu kaufen your so. language englisch oder ja chinesisch oder so ne? keyboard layout könnte man da auch noch machen wir mal next ne? gut touchscreen ist von vorteil weil android ne? ansonsten kann man es glaube ich auch eine tastatur bedienen ich habe jetzt keinen wlan stick in meinem pc Besser kommt Use Ethernet oder nicht, ne? Autokonfiguration oder auch nicht. Mal schauen, ob es jetzt Out of the Box direkt geht. Hier unten Skip, kann man so überspringen. Setup ist complete. Ich bin im Gastmodus ne? und dann startet das so hoch. Nett, also wie gesagt, Android-ähnliches System mit Apps, die man, man hat ja auch so eine Taskleistung, ne? die man auch dann nebeneinander anordnen kann. Wie gesagt, das hatte ich vorhin schon mal probiert, da war es mir noch abgeschmiert. 1 plus 1 gleich 2. Man hat ja also überlappende Fenster und kann die auch schließen. Man kann die auch maximieren. So runterwischen geht nicht. Aber so schon hier unten in der Taskleiste hat man das dann auch noch mal. Kann man jedenfalls auch noch mal draufdrücken und gucken, dass es weggeht. Hier unten in der Ecke hat es so einen kleinen Pfeil, da kann man auch nochmal wieder zurück. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich die Settings, da könnte man jetzt zum Beispiel mal schauen, haben wir Ethernet, ne? Use Ethernet ist an, haben wir im Moment was da, scheint er nicht automatisch gefunden haben. Und wir haben hier unten noch ein Wi-Fi-Symbol, Wi-Fi an oder nicht, das kann auch nützlich sein. Schauen wir mal, ob wir irgendwann mal eine Connection haben. Dann steht hier oben Connected. Wenn es Connected ist, ist es gut. Hier haben wir natürlich im Startmenü ein Browser. Da können wir mal prüfen, geht oder geht es nicht. Also im Startmenü unten mal nach dem Browser forschen. So, wenn das mit dem Webbrowser mal nicht hinhaut, ihr habt keine Ethernet-Verbindung, also per Kabel gebunden, könnt ihr auch manuell die Ethernet-Verbindung konfigurieren. So, jetzt kommt hier standardmäßig aber kein Keyboard. Das ist versteckt hier unten. Da gibt es die Google Pugin, bla Blablabla. Bla. Und darin gibt es wiederum das Keyboard. ja. So und Keyboard seht ihr hier, Keyboard Höhe, Typ kann man einstellen, Input und wir sehen, wir sehen sehen. Double Space, Pitting Theme, Gäste Typing und man kann das Ganze auch irgendwo, äh, wo habe ich einschalten. Äh, ja, schön, ähm, pitchen und zwar müssen wir da in die Einstellungen, ich kann jetzt ja quasi jetzt schmerzfrei äh, hier mal umschalten, ne? das liegt jetzt schön hier drüber, ne? wie beim Windows System, ne? also ich hätte es bei der Windows gesagt, da hätte ich äh, 35 Daumen runter gekriegt, nein, äh, wie bei einem ja, fensterbasierten System, Gut, ähm, Default Apps, No Applications, Soundeinstellung, Ethernet, Bluetooth, ähm, Printing. Und wir sehen, wir sehen nichts, ähm, wir sehen äh, accessible. So, großer Text äh, kann man zum Beispiel einschalten. Das sieht doch besser aus, ne? Ja, ja, ich höre äh, Autorotieren der Screens, Speak Passwords, äh, das ist wieder für die NSA. Äh, mithören kann, was man für Passwort hat. Das ist schon mal ganz wichtig. Display. Ähm, wo hatte ich das denn gesehen? Man kann doch irgendwie Language und Input. Ähm, On-Screens Keyboard. Da ist es. Ich habe es gefunden. Endlich. On-Screen Keyboard kann man auch einschalten. Ne? Das merkt man natürlich dann erst, wenn es soweit ist. Und dieses On-Screen Keyboard ist dieses py oder so. Ne? Und Pugin kann man da das Keyboard auch noch einstellen, was für ein Thema das hätte, dunkel oder wie auch immer, obwohl das bei mir alles gleich aussieht. Käse okay, da unten kann man auch drücken und wir waren ja eigentlich bei den Einstellungen, Settings, da gibt es hier auch ein Symbol und dann gibt es das Ethernet, sollen wir benutzen, ja, hat es noch nicht gefunden, also manuell konfigurieren und jetzt kann ich da ne, mit dem Pugin Keyboard hier, ne? manuell, IP-Adressen eingeben, zum Beispiel 192, so, Punkt haben wir auch, das ist ja kaum eine Aussage. 168.0, na, dann nehmen wir mal die 1.1, 1, das haben die meisten von euch, Punkt äh, 66 zum Beispiel, MAC-Adresse 255. Punkt zweihundertfünfundfünfzig Punkt zweihundertfünfundfünfzig Punkt null Gateway man auch hundertzweiundneunzig Punkt eins sechs acht Punkt eins Punkt eins so DNS noch mal hundertzweiundneunzig Punkt eins sechs acht Punkt 1.1 nochmal oder und hier kann man so blättern. DNS 2 wäre zum Beispiel der Google DNS-Server, ne? wenn ihr keinen DNS-Server so also habt. So und dann muss man auf OK. So, so Connect Info. Und jetzt müssen wir eigentlich mal warten, bis da oben irgendwie Connected steht oder so. Ne? Kann man ja dann sehen. Ja, Gateway Connected steht hier oben. Gut, connected sind wir. Und dann kann man gegebenenfalls den Browser auch verwenden. Aber ihr seht, wohin das gehen soll. Ähm, tab Browsing hier quasi. Sehr schön. Mein ähm, Remix kann man sich auch umgucken, was da alles so drauf ist. Und kann man hier so ein bisschen scrollen. Und äh, ist auch so ein Movie dabei. Mini Remix kann man abspielen. Remix Mini. Und man hat hier auch so ein vorspul -Ding. Workplay, wunderschön. Und hier unten hat es wieder so ein Pfeil zum Zurückgehen, da ist man wieder da. Also so ein Android-System, das eigentlich so funktioniert äh, wie ein normaler PC. Wie gesagt, es muss natürlich kompatibel sein, der PC. Und das ist das größte Problem, das war mein vierter Und äh, ab und zu schmiert es auch mal so ab. Ist aber nicht ganz so tragisch. Kontakte kann man zum Beispiel verwalten. Man könnte gegebenenfalls auch in den Google Play Store gehen. Also als App habe ich das nicht gesehen. Gegebenenfalls auf die Google Play Store Seite Create a new ja? Add Contact äh, Keep Lokal. Da ne? könnte ich sagen Name von äh, Gedöns. Ne? Da müsste eigentlich das Keyword so Sehr. Und Großtaste haben wir auch. ja, Und Zurücktaste haben wir auch. Jawohl, Großtaste. Weg. So ungefähr, ne? Gut, Add, Account, haben wir Und äh, das Bild könnte man noch ein Foto machen, Telefonnummer und Gedönes. Ähm, wenn man hier drauf ist, kriegt man auch äh, Vorschläge, was ich alles sein könnte. Ne? The Recruiter, ne? ihr seid alle rekrutiert jetzt quasi. Äh, the Grunges, The Grunges ist auch schön. The Grunges kenne ich hier, ja? also den habe ich schon öfter gesehen. So, mit dem kleinen Pfeil da unten wieder wegblenden. Und äh, irgendwo muss man dann wahrscheinlich runterblättern und äh, Add New Account irgendwo sagen, ist äh, schön oder ander Bild. Dann kann man hier alles machen. Discard abbrechen. So, phonetikername Ja, ich bin auch so ein alter Phonetiker mit dem Pfeil da unten wieder weg. Also ihr seht, wo es hingeht soll. Apps wie ein normaler PC verbunden. Wie gesagt, Webbrowser und so weiter hat man auch. So, was haben wir noch? Irgendwelche Widgets haben wir auch noch. Eine Uhr, äh, ist schon wieder spät, kann man auch. Eine Uhr irgendwo, weiß ich nicht, plus, minus, mal eine digitale Clock oder eine analoge Glock kann man sich hier aussuchen. Ähm, wenn man da nicht zurückkommt, ich glaube mit ESCAPE auf der Tastatur. Mal raus. Man hätte hier auch noch so einen Menüpunkt, wo man zum Beispiel die untere Leiste wegblenden kann. Dann ist die untere Leiste weg. Hochwischen ist sie wieder da. Nett, ne? also da hat man so ein Seitenmenü, da hat man auch nochmal Datum und so weiter was man eigentlich vom normalen PC so Ein kleiner Pfeil ist hier neben dran, da sieht man zum Beispiel die Lautstärke. Die kann man lauter und leiser stellen. Auch mit Wischgesten, mit Touchscreen, Bluetooth-Symbol hat man alles da nett. Und kommen gleich wieder in die Settings. About, wie sieht es denn aus? About, Status auf dem Netzwerk. Ja, IP-Adresse habe ich da mal festgelegt. Kann man mal sehen. Remix OS Version 2.0, Android Version 5.1.1, ähm, Modellnummer X5A UD7, Build Nummer 5.1.1 und ganz viele. Die ganzen Gide, ne, oder GITE, ne, Technology Limited hat das Ding rausgebracht. Äh, OpenGL Treiber Nouveau, kennen wir doch irgendwann ja, von. Ubuntu. Gut. Ich hoffe, hiermit einen kurzen Überblick gebracht zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.